würde so. da kommen jetzt gleich noch mehr verstärkungsruppen der ruft jetzt noch mehr leute aber Bitte sag mir, du frisst die Leute da auch auf, alter. Wie soll ich da reinkommen? Okay, mit denen könnte man langsam jetzt hier echt aufhören. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Also, so, ah, mit denen haben sie aber jetzt aber aufgehört. Ja, jetzt kommen die blöden Typen dafür. Was haben sie mit dem zum aufgehört? Was kommen sie mit denen, ja? Ich kann mich ja nur festhalten oder so was. Ne, das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm. s er und Selika. Ja. Okay, sie kann sie aber nicht teleportieren. Gott sei Dank, ey. Habe ich einen Abfall bekommen. So, 110 ausweichen. Ja, das ist gut. Zug ist er überhaupt schon 16. Teil gefällt mir nicht. Das bedeutet, da können noch sehr viele andere Züge kommen. Habe ich irgendwelche anderen exe Eine, mit der ich besser treffen kann? Nee, nur selber Ex und Tom aus. wegen gehen kann sie aber so heute mal hier kampfmeister und jetzt mit so hat ja noch aus diesen horror den ich ja ich bis jetzt hinter mir ab so 112, 133. Wir werden ihn ja wohl nicht beide treffen, oder? So, ähm was soll ich machen ich weiß nicht mal was okay. jetzt ja. ja ich trotzdem noch mal bei kommen ne? man kann er ja noch er mich treffen Ja, komm mal her. Ein Jemand, er geht auf Eikus los, ne? So wer hat Rettung, äh, Sehne? Hey, hat Rettung? wenn finde mich jemanden hier rausretten können? Wer hat der Rettung? Wer hat mein Rettung? Hallo? Hallo? Du eigentlich nur habe schon einmal eine rettungsverbrauch nee ich habe jetzt noch keine animation gehabt so ne so dün, dün, dün, dün. Was bin ich jetzt oder was du hast noch rettung ich weiß ne aber dann nimm du wir mal so lang nein Ah, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ah. Aber es ist trotzdem auch Zeit, da weiter. Ah. schon bei dem nächsten Zug gepassiert. Da scheint er wohl ein bisschen mehr auf Angriff los zu gehen. Ne? Soll ich deine eigenen Kollegen mal treffen war ich aus 15 äh, 48 kommen ja gerade links von mir schon einer aufgetaucht vor die runde überhaupt vorbei war ah, ich, für tot. Ja, ich muss da gleich reinstürmen mit meinen leuten wenn ich mal schaden machen würde ne? Bitte keine Verstärkung noch mal, bitte. Es ist langsam echt zu viel. Ich mal wie viele Leute da noch sind. Aber gott sei dank So, wenn das so da bleibt, dann können wir so langsam die Leute hier halt zurechtstutzen. Also ihr beiden habt wahrscheinlich Rettung und so, ne? Würde ich jetzt mal raten jedenfalls. so wenn jetzt hat alles mit den verstärkgruppenppen wäre dann wäre perfekt dann muss ich noch den ansturm ja von gegnern erstmal überleben kein problem ne? hm. Was haben wir ja alles, ne? Die die Dinger sind ja eigentlich auch nicht so stark, nur die Reichweite und den, und alle ist das Zeug ist nervige. So, ich würde schon fast sagen, dings Unterricht war am besten gerade, ne? Und er hat ja auch nur die Reichweite, ne? Anders kann er ja nicht treffen, oder? Gibt es ja irgendeine Möglichkeit, wie ich sie erledigen kann? Ich glaube nicht, ne? sind ehrlich gesagt auch nicht so stark. hier reingehen, ne? Sie kann ja einmal hier, oh wow, ja, das will ich definitiv machen, weil sie kann sich einmal wieder ableben. Da die im Stein. So, ich kann sie nicht zur Not auch noch retten, ne? Das ist jetzt nicht. So, wir haben ja überwiegend Magier, äh, physische Kämpfer. Ne, du bist ein Magier. Du machst 25 Schaden. Das macht sie tot. <lacht> hm. Genau, das ist dieser Mist, ne? alle erledigen, ne? Mein magiern wer ja, wäre perfekt. Oh, 37. 24. Ich könnte den doppeln. Ich weiß auch schon genau wie. Pass auf, ne? Erstmal muss ich sie da wegholen. Nee, warum machst du ihn jetzt fertig? Mach mal. Ausweichen wir jetzt? Ja, sehr gut. schön ah, Kommen wir langsam nah an den... am Ziel heran. Am Ziel heran. Da so, dann mache ich... Den, ja. Ach, jetzt muss ich ihn auch noch erledigen. sie auch schon bewegt ja, ne? ja. Ha. ich habe mich vielleicht irgendwie ja zurückziehen sollen nimmst zu gar nicht erledigen, man oh wie viel Treffer schon? War das nur? nee das hier wird nichts. Der, der Zug wird nichts. Ich habe geplant, ihn ja mit dem Schwert zu erledigen, ne? Aber ich komme da nicht hin. Ich immer einmal ja so versteckt sein damit alles ja ich sehe auch gerade der steht in so einem blöden Ding drin gleich ich gesehen ganze Zeit nichts außer der geht auf irgendwie sehr dumm gerade hin da wird leider nichts also ihr wird den Zug müssen wir nochmal neu machen. Ich mache den jetzt einfach noch weiter, weil warum nicht? Hast ne? weißt du... Ich nicht, ja, Ahnung. Naja, passiert, ne? habe ja auch noch. Boah. Oh mein Gott. So, aber irgendwer wird jetzt hier drauf gehen, ne? Oder auch nicht. Hm. Oh, da oben macht der auch kaputt. Okay. Aber wie gesagt, mir halt nicht dass da irgendwie ein Zeitlobel ist oder so, ne? Aber, ich hab's kapiert, wir sind Verstärkungsommeln. Jetzt ist aber auch mal genug, ne? Losgehen. Ich übrigens, hab ich übrigens gerade Nils vorhin gesagt oder Neil? Neil, ne? Nils ist ein anderer Charakter aus einem anderen vor So, mich würde mal interessieren, ob ich ihn jetzt überhaupt Schaden machen kann, ne? Irgendwie nicht. Er hat 37 Verteidigung, Alter sandsturm oh er hat die fähigkeit von links absorbiert sonne auch wie soll ich denn jetzt jemals erledigen Ich habe gesehen. Oben oh. ein Schlag, die Sache ist, sie sind noch nicht mal so stark, ne? Die sind voll einfach zu erledigen. Hm. Das ist auch nicht mal so schwer zu erledigen, ne? so nicht ob der auch eingeschlungen wird, ne? Aber die werden jetzt alle ja gefressen. als einer, bleibt noch übrig, zwei und er. Der kann sich kaum bewegen, er tut es gar nicht bewegen, sehe ich gerade. Stationär. 37. Ich muss ihn aber rausretten. dann mache ich eh noch platt und dann ist eigentlich nur noch neil da oben der da ganz unten die die sich gar nicht mehr bewegen und dieser rüstungstyp da übrig dann müssen wir uns so langsam mal um den kümmern ja so. ich muss schaden machen gegen den jetzt weiß nicht weh ich muss jetzt irgendwie schaden machen gegen hier okay. nur da Was brusht ja die alle auf ne sind nur zwei übrig. Gott. Lass mich raten, der heizt halt danach hoch oder irgendwie so was, ne? Was dat? Okay. Ja, ne? das steckt sie da oben fest. So, keine Verstärkung stoppen Okay. Also du kannst mal entkommen. Ah. Okay. Äh, wieso was ist hier? Das Ding das ist einfach nur Boden und Energie. Ja, das ist einfach nur. Ich meine, ich gehe da natürlich hin, ne? So, wir brauchen genau sein du vielleicht ne stimmt ich habe den Panzer ergeben so nähern wir uns endlich hier der Ziel gerade natürlich sehr gut gerade so irgendwie muss ich jetzt da hinkommen Okay, greift er nur dieses Gebiet jetzt gerade an, nur hier. das hier. Wäre natürlich sehr gut jetzt gerade. Nein. Nein, ich komme da nicht ran. Aber jetzt komme ich dahin Zack. Da. So. So, es ist gleich nur noch er übrig. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie ich mich um ihn kümmern soll. Ich glaube, wir Hauptcharakter hier, ne? So. Aber langsam haben wir es bald, ne? möchte nur mal erinnern, ich mache immer noch null Schaden gegen den. Ich traue mich auch nicht, den anzugreifen. Weil ich nicht weiß, ob es dann irgendwie was tut oder so, ne? So, greift er jetzt die Leute an, die in Reichweite sind? Ich weiß nicht genau, wie funktioniert. <lacht> das funktioniert. Es mehr ein Ausdauerkampf als irgendwie ein Skillkampf, weil ich so okay, ne? Gehst kaputt, und so. oh, dich mache ich fertig. Ah, komm, nee, ist doch jetzt gut. So, ich will einfach nur sehen, was das ist. Okay, er weiß, ich will sehen, was das ist. weil es da am Boden gar nichts Hab ich da warten sollen Boah. aber wie gesagt die sind ja nicht so schwer zu erledigen ne? Bock nervig der gedanke irgendwie mit mit waffen reinzugehen die irgendwie benutzbarkeit haben so wie eine ne allein das macht mich schon karriere aber er greift mich auch irgendwie nicht an ne? also Soll das so gedacht sein? Ich verstehe doch nicht genau, wie das hier abläuft. Gall, oh. hey, mach Schaden. Warum mache ich jetzt auf einmal Schaden? Er macht mir so viel Schaden. Ich habe übrigens gar nicht aufgepasst, was der jetzt macht. Ne? Ist aber auch, einige der Leute hier sind mit Einschlag weg. Okay, warum hast du dich in Reichweite mit? Ein Gegner. So, das ist gar nichts. Ist auch gar nichts, Mann. Oder meinst du, hier? du meinst das hier? Meinst du Oberste? Nein. <lacht> gerade ein anderer hinterportiert so, Aber es ist mir jetzt auch egal. So, wir können uns jetzt um den Typen. den Kampf. Nur wen, Also er scheint ja nicht angreifen zu wollen, ne? Von alleine. Er greift da irgendwie nur an. Wenn irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich irgendwie, warum kann ich nicht angreifen? ich muss Schaden gegen den machen, sonst Er steht gerade so blöd. So, angreifen. Wie mache ich das, ne? Und jeder ist ja mit einem Schlag weg, ne? Und der heilt sich wahrscheinlich auch noch auf den auf dem Ding ne? oder nee, nicht? Nicht gerade. So hier ist so ein Ausweichding. Ne? Lass ich da mal rein. So du kannst ihn angreifen ohne. Ja. So, dann gucken wir mal, wie hat hier abläuft ne? Ich bin auch noch Teil dieses Kampfes. Na nehmen. Wir schauen. So. Aber oh, warte mal, er steht doch jetzt hier voll drin. Boah. Glaubt wieder jetzt gleich im nächsten Zug irgendjemand angreift? Ist ja schon drei Stunden an diesem Kampf, ne? Was ist das, ich das tun? dem Zehn Prozent Trefferquote. Naja, das war irgendwie so eine Fähigkeit von ihm, ne? Wow. Jetzt hat er sich wieder hoch Cool. Ähm, ja, nein, nicht unbedingt Stärkung. Äh, so, vorgativ, ja, das ist auch nur Stärkung. Sie macht gar keinen Schaden. Ey. Wenn er Sonne da einsetzen, dann kann er sich noch die ganze Zeit wieder hoch ein. Wie soll ich das schaffen? Bin also ein bisschen gespannt, was passiert hier. Was hier passiert, meine ich? Geht jetzt äh, Diamant drauf, weil er jetzt hier in Reichweite von dem Ding ist. hätte man da raus. Ne, warte mal. was auch eine ihre Sachen, ne? Ja. ja ich werde ja wohl nicht mit einem Schlag feiten, ne? 40 Er macht ihn gar keinen Schaden! Kannst also du ihn wenigstens schwächen? Auch wenn du null Schaden machst. sogar, also sag doch gleich. So, ich überlege, hat irgendjemand so also Sachen? So Diamant. Ich meine, und fragt mich nicht. Alter, ist eine Menge Schaden. das bin ich mal gespannt mit der kill -in, nicht mit einschlag scheint aber auch nicht von selbst irgendwie mich angreifen zu wollen ne? was ich ehrlich gesagt gut finde aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann ne? so sie also kann sie erleben Man, die Typen sollen noch ein bisschen dafür da sein, dass man irgendwie eine Bandleistung und so was als aufführt. Ne? So, jetzt muss ich mal hier gucken. Ne? Da er macht Schaden, guckt sich da dann an. Da sehe ich doch gerne War schon sagen, ich habe noch ein Schwert hier, so Krieg mir aber im Moment noch nichts den noch anders irgendwie schaden da ja, guck mal meine wichtigen charaktere die man alle schaden 20 28 ja mit ja die ganze zeit hoch ne so erst einmal Oh, er nimmt jetzt schaden oder auch nicht na gut ist ja egal ne? ich bin ja drin ja ne? seine staatswerte trotzdem sinken auch wenn er nicht Schaden macht, ne? So, ein Treffer hält er noch aus, ne? Okay. 45 Schaden. Das ist eigentlich nicht, ist ja genau richtig, ne? Sind 30? Ich kann nicht rechnen. Aber so war schon warstadt Wahrsagstadt. irgendwie nichts zu sagen hat, ne? Was mal, Vater. Ich will mal gerne das Bündnis Plus ausprobieren. Ne? Aber wann habe ich jemals die Chance, hat auszuprobieren? Ich weiß es nicht, Mann. So, damit machen wir die erste Leistung mal weg. So. Ja, wollte ich doch nur der Hauptkater sein. Und dann habe ich ja kann Ich war nicht der Hauptkarakter. Jetzt will ich einfach alles umbringen. <lacht> er schon stirb geschrieben ich glaube nicht natürlich ich glaube nicht natürlich noch weiter locker reden kannst und mir werden Marv auch dabei helfen. macht so viel nichts an Schaden. nein ich sag dir mal mein sandsturm ne mache ich nicht Warte mal, wenn ich dings mache ne? ich den ja mache da das brennt aber nicht will es mich auf den arm nehmen kommen Das ist ja kein Katze. das? Nigazuri, この悔しさが分かるかな。なあ。自分 war okay. Ich meine, jeder von denen hat ein dialog ne? was wäre denn passiert wenn ich mal wir mitgenommen habe aha ich, ich war tot 今 mit Da mache ich den zweimal einen Schaden. Alter. ich nie dauern nicht mal mit dem Fallchorn mache ich Schaden gegen ihn. Das Ding war in feiern dem 1 wortwörtlich wörtlich. Der einzige Teil, was gegen Dachen Schaden machen konnte. Ich mache nichts an Schaden gegen ihn. Gibt's da einfach nicht mal. Boah, was ist das denn, Mann? macht ein bisschen Schaden. Hm. Oh, guck mal hier. Ja, aber bringt jetzt nichts. Hat jetzt schon einzusetzen mal hier. Alter, was? ja genau da, deswegen bringt es nicht das Ding einzusetzen weil sich immer wieder hoch halt dadurch ja kann noch eine heiße minute dauern Jemand, der Schaden macht. Ein bisschen. Weil du hast im nächsten Zug nicht an. Er hat die patienten auf uns geschickt also Okay, wir verschauen macht Dings. Teleport Ragnarok. Neun Schaden. Let's go. Oh. Oh. Da, ja, guck mal hier. Nein. Gerade hat er doch abgezogen. So, alter, wie viel Schaden macht er? Okay. Mein Hauptkarte. Oh. oh, danke. Okay, mein Hauptcharakter muss das also regeln. Ich verstehe. So, ich verstehe aber immer nicht, was hier hinterlassen worden ist anscheinend. Einfach nur das hier. Ja, so weit ich gehe jetzt einfach nach rein einmal. Dann stehen die Einsätze. ach das geht nicht weg ah. da wurde aufgeladen aber das ging nicht weg ah. wenn ich glück habe kriegt er im den zug schon down jetzt ja dann muss ich den ja machen Da steht in dem zu down. So. Ich war einfach jetzt, als war ich habe auf den, weil ich noch übrig habe. So. Okay. Ich schon einmal, sein so Sturm wäre gut. voll eine übergezogen die okay, einige leute schaffen aber recht gut zu treffen wahrscheinlich so gedacht ne? Schwächer geworden jetzt? irgendwie habe ich gesagt, ich treffe ihn jetzt viel einfacher. Ne, er wird stärker, je mehr habe er braucht, ne? So, dann ich so was von jetzt down. Los geht Mach sie platt. Ja, der ist in diesem Zug down. Hab ich echt noch alle am Leben hier. Ja, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13. Ja. dieses Kapitel muss es sich mal vorstellen ohne Zeit zu zeilen. weil der absolute Horror. muss ja, muss das zusammen einsetzen, ehrlich. Oh, also, dann machen wir den hier. Einmal kurz danzen. Ich glaube, mein Hauptkakt muss eigentlich genug Schaden machen, ne? Ich hoffe es jedenfalls. Wo kommt ich da ganz Schaden, her? Egal. Rein Da, da komm ich. Auf jeden. Jeder auf ihn Und ganz doll ich. Oh mein Gott. のもう 魂いや。 私はい。 エルに流石を手渡されてすぐの行草場で ja, das zufällig so aus wie in dir. War es War es だが es ist wirklich notwendig, so einen Plot irgendwie zu machen? Warum kann man nicht einfach sagen, der Bruder wurde irgendwann böse, <lacht> wurde korrumpiert. Das ist eigentlich alles nur so ein Grund irgendwie damit Nell irgendwie so ein bisschen mehr Disconnected von ihm ist. damit es einfacher ist ihn zu töten ne? 問い立たそんな 新龍 受け入れ こう と聞きたかった。ええ。今までエル。さよなら。いい <笑>そ だから 神龍 あなたが誰であっても、やっぱり私には大事な人ですから、最後にあなたの本当の名前。 あまエルサまそんな死んだ向こうエル <cuytan> <Sama>! <laughing> Lafar... Lafar... Lafar... Lafar... Lafar... Warum hast du es vergessen? er er ist <笑>異体 ja, doch, Jitsuga, doch, Was Doch, Körper. Doch, Körper. Wurde ich gewonnen, war der Kümette, war der Kosov, das Kosovo, das Ich das Wien, das Wien, das Wien, das Wien, das Wien, das Wien, das Wien, das das 渡せなかっ神龍なんですか強き力持つ Ich dachte, wir Ich Ich ただ 私は一つの存在だとそう思います。そっ das DLC ist vorbei. Ihr könnt euch jetzt mehr anschließen. Es ist wirklich notwendig, dass da irgendwie die Story da irgendwie so erklärt. Wir alle wissen, es ist ein DLC, okay? その ja, das ist schon ein bisschen öfter passiert, Kollege. Erst ja, musst du das DLC auf Extrem abschließen. のはい。また。 Oh, die Musik aus awesome. dem Spiele 168 Stunden. Oh, da ist ein Zeichen. Ich nehme an, das steht dafür, dass ich das DLC abgeschlossen habe. Ne? Oh, ja. Yeah. Okay. 戻っ okay. 100 Kommt zu uns, rüber. Wir haben ein 三人 考え Madeirin, hier allein Mobo wir. なら sehr positiv überrascht sein wird, wenn sie ihn auf der anderen Seite sieht. 胸 そうけれど何よりセレスティオ。。ああ。はい。 Celestia, cool. Gregory, was ich jetzt bereue ist dass ich das Wir sind die nicht gespielt habe bevor, bevor mani gestorben ist Aber da gibt es bestimmt es eine interaktion ne? 惨欲じゃグレゴリー。私とグレゴリー 4人で一緒よ。エルダファル。いつまた ありがとう。もう oh. 1人 da muss ich aber kurz mal abstellen weil ich mir ziemlich sicher sind das kopier geschützt das war das intro von vor allem engage also ja äh, äh, ja die ist vorbei offensichtlich hat das ganz schön in sich ähm, ja, ich fand das DLC recht gut, ehrlich gesagt. Story mäßig auf jeden Fall schon fast ein bisschen interessanter als die Hauptstory, wenn ich ganz ehrlich bin. Er ja, ist übrigens nicht das Intro, was gerade im Hintergrund abgespielt wird. Es ist ein Remix vom Intro. Interessant, so ein leichter Remix ist da. Ja, cool. Ähm, ja. Einige Sachen am DLC waren nicht jetzt nicht so toll, vor allem, dass die ganzen Sachen irgendwie gescriptet waren. Also die Ausrüstung, die Level der Charaktere und all das. Das war nicht jetzt nicht so Ich hoffe, die machen daraus nicht irgendwie einen weil nicht eine Angewohnheit, das jedes Mal zu machen in späteren Spielen und so das muss nicht unbedingt sein das macht alles nur unnötig schwierig fand ich Wanda von allen leuten also ja aber an sich die story fand ich eigentlich gut ich fand die story gut obwohl ich auch ihr so einige entscheidungen nicht gut fand ja, ich war in Wirklichkeit nicht wirklich Neil. Ja. Ich bin eigentlich nur eine Person, die genauso aussieht wie nie Weiß nicht. Aber wie gesagt, bei dem modernen feiern ist alles immer so. Ich, ich mir fällt mir deutsche worte davon ein. Convenient. Alles, alles scheint sich immer irgendwie so zusammenzufügen, so so ganz passend. Weil ich dabei vor allem im feld am schlimmsten. So, Celestia, Gregor und Madeline haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Sehr cool. Also nicht Nil ist und Nell. Ist oder Fall und Nell oder auch nicht? Einfach so. Genau meine ich. How convenient. Übrigens, wir sind auch hier. Nell und Rafael haben sich dann geschlossen. Also beide. Cool. Warum nicht? Ne? Ich hoffe nur, ich hoffe nur, Rafael ist jetzt etwas besser. So von dem werten her, weil wenn der die gleichen werte wie ihm die jetzt hier hat, dann oh Gott. Alles clashen. So, Dämonen wird Abschlussbelohnung, mystische Tasche, Magie Kanone. Aber das sind Sachen für hm. Zweitsegel, Meistersiegel, Trank der Stärke. Dann haben wir Zug auf die Klasse verzaubert und Magie Kanonier. Fanden wir zu einer dieser Klassen ist ein spezielles Item notwendig. Neue Klasse Verzauberer, Verzauberung. Zauberer verbrauchen items und Waffen, um sich selbst und Verbündete zu stärken. Ein Klassenwechsel fort, eine mystische Tasche. Ich würde schon fast John irgendwie da reinpacken, ne? mit auch irgendwie ein einzigartiger, einzigartiger Charakter ist, weil er sieht irgendwie mehr so aus als wie jemand, der irgendwie Items einsetzen würde. Ne? Das heißt, durch Itemrausch vielleicht verbündeten besondere Effekt, je nach Fall, Item. Waffenrausch verbraucht eine Waffe aus dem Inventar, um alle gleichnamigen Waffen für die Dauer der Schlacht zu stärken. Neue Klasse, magie magiekanoniere magie decken Gegner aus großer Entfernung mit Angriffen ein. Ein Klassenwechsel folgt eine magie -Kanone. Die Angriffsstärke von magie basiert auf ihrer behändigkeit ihrer Trefferquote hängt von ihrer Stärke, Figuren und Zielentfernung ab. Angriffshagel vermocht ausgerüstete Granaten und Gebiete in der nächsten Runde mit mächtigen Artillerieangriffen einzudecken einzudecken. Gefahrenzone für magie unterscheidet sich optisch von den normalen Gefahrenzonen. Okay. Cool. Dann, ich habe auch neue Waffen. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich hier so Sachen kaufen, ne? Jetzt kann ich wahrscheinlich hier so Waffen kaufen, ne? Oder Granaten oder irgendwie so Ach, da ist aber für einen Klassenwechsel. Okay. Ja, ich habe ja zwei bekommen, ne? Und ich werde jetzt nicht mehr leute irgendwie da reinpacken so also eine klasse eine eine person werde ich wahrscheinlich pro klasse benutzen mal schauen Und dafür habe ich halt zwei jetzt bekommen hm. sehr cool Na gut, damit werde ich mich wahrscheinlich verfassen. Ne? So, jetzt suchen wir mal unsere Charaktere. Ich dem an die laufen ja auch um Ah ne? hm, hm, hm. oh, schön. Oh, da haben ne? Geht erstmal direkt chillen, die einem Dings, Ne, ist klar. Was? Okay ich noch nicht mal wie sie aussieht hier mit ihren klamotten Dann haben wir mal drin mhm. okay, sie direkt trainieren ja naja. okay, irgendwie ungewohnt sie ohne helm so zu sehen Jetzt haben wir wieder unseren üblichen Alltag hier zurück. Ne? Ja, wie gesagt, die Story hat mir gefallen, auch wenn ja an einigen Ecken so ein bisschen so ja ein bisschen komisch war. Aber so im fand ich das war ein gutes DLC. Da ne? war so auf dem Level von dem von dem Ashen Wolf DLC von von Free Houses. Ne? ich da ja, hatte ich mich jetzt frage wenn wir auch irgendwie so Nebenquests noch haben obwohl er nicht ne hier gibt es ja nicht so neben Quest ne? so das sind eine Menge Sachen die ich für zwei Sterne bekommen habe so steht jetzt hier irgendwie sowas ich halt abgeschlossen habe oder irgendwie sowas nee, ne so, falls ich dann aber jemals wieder noch mal spielen will, ne? also dieses Spiel, was ich wahrscheinlich irgendwann machen werde, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, dann möchte ich den DLC aber nie mehr auf Schwierig spielen. Das ja, ist mir einfach zu viel. Ist ja durch ey. vor allem, wie willst du das überhaupt machen, wenn du irgendwie schon früher irgendwie DLC spielen kann? Da kannst es ja bestimmt schon früher starten als jetzt. hier Kapitel 23, wo ich jetzt auch gerade bin. Ne? So. Ich kann jetzt leider nicht sehen, wie die Charaktere aussehen in dieser Welt, außer wenn ich hier hingehe. Da kann man sich die Dings auch anschauen. Ne? Die Kamotten, ah. Ach, nein, ich will ich kann mal anschauen, wie die so aussehen. Ne? Eine von Raffall. nachfall nach vorne ist Dämonen, die schlicht ist, um nicht von Anhänger abzulenken, die ein Gegenstück zu Nels ist. Aber ein stylish. zeigen von Nell, der freunde der Und hat durch jahrelange Ausbesserung ein recht originelles Aussehen bekommen. Mal ja, gut so Informationen zu lesen. Wales. Klamotten sind irgendwie von irgendwie anderen Charakteren irgendwie zusammengestellt worden. So einer von Madeleine, einer der verwinde verspürt einen Hauch von Reife aber wirkt sich auch ihr Vorliebe für Schleifen. Da kommt sie aber noch nicht an an die Schleifen, ne? Ich habe jetzt Rüschen gedacht, weil die rüschen königin ist immer noch hier Selene äh mit ihren komischen BH, den sie außen trägt. Eintragslagen von Gregory. Das sieht aus wie irgendwie wie irgendwas aus Harry Potter. Das sieht aus wie so ein Mantel von Harry Potter. Vize der vier Winde, die Dämonen-Drachen-Symbol stehen für die Treue zu näherer Fall und allen ihren und allen Verbündeten. So also gucken, welches Level die gerade sind. Ne? Und Celestia, ganz Kleid, Alltagswagen von Celestia, Anführung der vier Winde. Edelskalt für ruhige Tage im Sommer. Ihre Freunde helfen öfters mit den Haaren. Ja, wenn du so ein massives, so eine massive Haarpracht hast. Ne? So, die Preisfrage ist jetzt natürlich, welches Level sind die Kollegen. Level 20, Level 20, Level 1 gepanzerte. Oh, die muss ich dringend alle hochleveln. Uh -oh. Ich weiß immer noch nicht, was Melusine ist. Das ist doch definitiv irgendeine Anspielung an das Wort Limousine. ne? So, Dämonenkind. Hm? die haben zu Dings werden, Dämonenkind. Da wird ein fünf ist nicht schlecht. Ich dachte, als hat er hat gesagt. So, jetzt sieht der Gegner einen Kampf gegen der Fall. Die einer Krebs sehen so der weg ist. Er wurde ja schon irgendwie gespoilert so wer sich alles ein anschließen ne ich habe irgendwie angefangen zu zweifeln wer sich dass sie sich uns anschließt einfach nur weil sie diese Fähigkeit hat ne? und weiß nicht da Daniel ja böse war gegen Ende des DLCs klang es jetzt nicht so als würde er sich ein anschließen ne weil er halt ja böse ist ne deswegen diese persönliche fähigkeit keinen sinn mehr macht ne? und von daher war es irgendwie nur sinnvoll dass er sich ein anschließen ne? aber anscheinend tun sich beide anschließen ne? auch wenn es wieder sehr convenient war ne? so äh, übrigens wir sind auch hier Pff. weiß nicht, das er nimmt irgendwie so was gewicht so aus dieser ganzen handlung so ja sie Sie ist für unsere Sünden gestorben und er hat tausend Jahre auf sie gewartet und ja, dann fünf Minuten später kam die doch zu. Versteht, versteht, was ich meine? Okay. So, seine Werte. Ich muss seine Werte mal anschauen. Ich werde den beiden wahrscheinlich auch die Waffen geben, die sie im DLC hatten. Ne? Also hier er kriegt Ahndung. Ne? Ich meine, wenn die die schon irgendwie im jetzt hier hatten dann macht das für mich nur Sinn denen auch die Waffen im Hauptspiel zu geben ne möchte ich jetzt sagen weil sonst würde ich die glaube ich nie benutzen aber ich muss die definitiv hochleveln ne damit die irgendwie stärker werden so lässt ja dass ich so wie sie ist ne so mit denen mit der Klasse und so. Gregory lasse ich wahrscheinlich auch so, weil... Ja, Weise haben wir eigentlich nur... haben wir eigentlich nur Zitrin, ne? Außer ihm. Also ist jetzt nicht so, als hätten wir ein Übermaß an Weisen. Bei ihr allerdings bin ich mir nicht so sicher, was ich mit ihr mache, ne? Ähm, entweder ich mache sie, mach sie zu einer Dingens. Entweder ich mache sie zu einer... Magie kanonieren, ne? Einfach nur, damit wir eine DLC Einheit haben, ne? Oder ich mache sie general zu einem General. Aber kann ich das überhaupt machen irgendwie? Stimmt, ne? So mit Emblem trainieren und so, ne? Am besten wäre ja, wenn sie ein Schwertgeneral wäre, ne? Weil so wie es jetzt aussieht, ne, haben wir, wir haben drei Generäle, ne, wir haben ein Axtgeneral, wir haben, wir haben mit Luis ein Lanzengeneral, ne, mit Jade haben wir auch schon Axtgeneral. Außer einer von denen kann irgendwie eine andere General werden mit irgendwie S-Rang schwerter aber sieht glaube ich nicht so aus, ne. Ja, da ist natürlich jetzt ein bisschen schade man wie sieht das mit der kanonieren aus auch oh, Kanonierversion, aber auch es hm. wir sind dann wie sind denn dann ihre fähigkeit ihre werte hm, gehen runter ja, okay, wir müssen halt nicht so hoch sein, ne? weil sie halt eine Fernkämpferin ist, ne? Das ist klar, die müssen jetzt nicht so tanky sein wie vorher. Hm. Wäre mir noch nicht so sicher, ne? Ich weiß auch übrigens nicht, wie er abläuft, wenn ich irgendwie jemanden... Wie, wie läuft denn das jetzt überhaupt ab? Ich habe schon lange keine... Ich habe eigentlich nur nie ein zweit Siegel gemacht, ne? Aber dann fangen die ja wieder auf Level 1 an und das stört mich ein bisschen. Und heißt, ich müsste halt jetzt schon machen, ne? Ich müsste halt sofort machen. Und wie ich wie ich das sehe, kann sie auch ist sie auch die einzige, die das irgendwie werden kann, ne? Kann ja nicht jeder zu so einem Ding werden, ne? Zu so einem doch Magiekanonier. Bin mir noch nicht so sicher zum nächsten mal werde ich wahrscheinlich hat schon alles gemacht haben ne? aber im moment bin ich mir noch nicht sicher äh, wie sieht es mit Dings aus mit mit john wo ist john ihn sehe ich irgendwie so als verzauberer weil er sieht so er sieht so ein bisschen aus schon so mit dem mit der mütze und so das schreit schon irgendwie so so verzauberer aber kann er gar nicht werden verdammt wieso nicht fäuste und dolche hm. aber problem ist die fangen dann alle mit level 1 an ne? aber ich will auch ganz ehrlich sein Verzauberer, fand ich war jetzt nicht so eine klasse die mich interessiert vor allem weil er dadurch items benutzen muss Du musst items benutzen und das ist so ein instant weil also ich da tue mich schon irgendwie sehr nicht gerade ansprechen. So und ich mache mal was, was ich jetzt, äh, glaube ich, noch nie gemacht habe und ich werde jetzt irgendwie weil nicht die Arena offscreen machen, weil ich sitze jetzt hier schon viereinhalb Stunden, fünf Stunden wahrscheinlich schon, weil ich ja vorhin noch eine halbe Stunde Dings gemacht habe. Battle preparations, ne? Und ich will jetzt einfach mal fertig werden. <lacht> wir haben Freitag, wir haben wir Haben halb drei im Moment. Ich habe um 21 Uhr angefangen und ich will jetzt einfach mal aufhören. Ne? Ich muss schon wieder pinkeln und ich werde hier alles ausgehen. Erledigen ich werde anfangen, den Part zu rendern, damit der Samstag auch noch irgendwann mal hoch geht. Ne? Und ich will jetzt einfach erstmal. Ich bin auch ganz schön müde, deswegen gehe ich auch gleich schlafen. Ne? Also, ja, wir sehen uns dann. Ne? Ähm, bis zum nächsten bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, was wir im nächsten Part machen werden. Wahrscheinlich eins der der äh, Emblem quests ne? Von daher, da werdet ja schon sehen. Ne? Also ja, bis denn denn. Ciao, ciao.